Ich weiß es auch nicht, ähm, von daher... Machen wir einen Countdown. 1, 2, 3, 4, Ich habe nur eine Frage an, an euch alle. Muss ein Künstler verrückt sein, um ein Künstler zu sein? Es ist natürlich auch ein Geschenk Gottes. Hm, schön. Ich habe Philosophie, Soziologie, Kulturwissenschaft und historische Linguistik studiert. Erst bist du verrückt und dann machst du Kunst. Schon ziemlich komplex, dass das dann zur Akademie geführt hat. Das ist viel, viel komplexer, als dass man erst verrückt ist oder dass man es wird. Ich studiere studiert, aber ich bin auch Malerin. Ja, Verrücktheit wird da ja dann wieder ausgebeutet, weil man ja immer wieder neue Sachen auf den Markt werfen muss. Genie, Spannung! Genie? <lacht> genau. In dem Sinne sitze ich jetzt auf dem Sofa und spiele den Künstler, Ein, ein psychiatrisierbarer Mensch, so, dann wäre das ja schon, äh, ungefährlich, ne? sozusagen. Das ist ja im Grunde dann schon mal klar, wo der hingehört und dass die dann auch noch Kunst machen können. Man kann ein Buch von mir kaufen, Was ich über das erzählen kann. Äh, Konrad Reustle, meine tatsächliche Existenz, verrückt. Soll ich da mal draufklicken? Da habe ich eben auch drauf geklickt, Da ist, glaube ich, auch das Stichwort experimentieren. Es ist nicht nur so ein Vorgänge, sondern irgendetwas sehr Spontanes. Zwischendurch bin ich total überfordert. Ich bin gerade wahnsinnig viel Information, weil es so viel kommt, wo verschiedene Künstler, wo verschiedene... Von verschiedenen Epochen, von verschiedenen Stilen. Also, so, jetzt, jetzt der reden wir alle der nur noch ganz intelligente Sachen. Genau. Ist jeder, der dabei sein will, auch mit dabei? Nein, nein. Ich habe noch eine Frage an Godot. Sag mal, Jutta, warum hast du angefangen mit Puring? Erstmal äh, für dich, erstmal die ganze Ladung drauf. Ich liebe einfach Friedhofe. Und ich gehe, wenn ich Serien mache, dann gehe ich eigentlich immer nur in den Land, wo ich die Friedhofe noch nicht kenne. Warum? Ja. Darf ich was bin. fragen? Äh, ja. Auch von der Empfindung her? Ja. Man, man, man wirkt nach außen ähm, vielleicht für andere äh, verrückt. Die ich weiß nicht, wie man das sonst ausdrücken soll, das Verrücktsein. Es ist ja im Grunde alles Typ. Ja, man spürt es schon, ne? es ist schwieriger zu kommunizieren, weil halt auch deine Emotionen anders assoziiert werden. Das Bedürfnis zu kommunizieren, dass sich auch das Thema Kommunikation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 hochinteressanten äh, Selbstverständlichkeiten untergraben, alltägliche. Das, was man da also im Grunde immer wieder ausgräbt und immer wieder einbringt, das kann schon. So hier, ich sehe das hier auch. Ich finde, dass Margret nicht ein gutes Beispiel ist für einen Künstler in Anführungsstrichen verrückt. Ebene wirklich sehr surreal, denke ich sofort an äh, psychiatrische Erkrankung Also keinen Realitätsbezug mehr hatte ich. Noch. Was kommt denn da aus der Ecke? Weil die eben auf einem ganz anderen äh, Trip waren. Ich glaube, ich hatte nicht äh nicht so verstanden. Hier ist äh, eine Sache im Chat gekommen mit den Freibäuterschrift. Mit mit die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft. Also von der emotionalen Ebene muss man schon darauf hinweisen, dass Pathologien bestehen. Es muss ja nicht gleich so negativ sein. Kunst ist eine Krankheit. Im abstrakten Expressionismus überall hat man diesen Epos, dass man erst irgendwie Bettelarm sein muss. Also für mich hat es viel mit Fremdheitsgefühlen zu tun, durch das Internet. Und ich höre gerade gar nichts mehr. Also Na, Na, Na, Naomi hört man nicht. Hört ihr mich? Ja. Na, ja. Naomi habe ich gar nicht gehört. Oh, Aber ich, ich auch nicht. Das war war. eine kenn. schöne Ausführung, nur wir wussten gar nicht, wovon du redest. Die Tatsache, dass ich von anderen als fremdartig empfunden werde, nicht unbedingt damit zusammengehen muss, dass ich mich selber als ist dieses Fremdheitsgefühl denn so Dissoziatives? Man hat auch Ursachen, das darf man auch nicht vergessen. Es ist nicht einfach nur plötzlich ich sage Dissoziation. Ich lebe da in den Gesetzlichkeiten, die sich, das, die sich aus der Arbeit ergeben und äh, äh, aus den Vorstellungen. Und wenn ich dann auftauche und dann plötzlich irgendwie kommen die anderen sozusagen so als Hintergrund wieder dazu. Das, das, ist das Verbrechen der Kunst, dass da immer ein Prozess darüber geführt wird. Dass sich die komplette soziale Gesellschaft um dich rumsteht und ihren Scheiß ablässt. Verrücktes, Sch äh, hat ja. Strah Strahlkraft. oder auch schon mehrmals ähm, angesprochen, auch in dieser Gruppe in Facebook, ähm, Bildbetrachtung, und Bild verstehen, dass wir ja nie über das Geld sprechen. Ich denke, das machen wir dann vielleicht nächstes Mal, dass wir es mal als Thema machen, Sch warum wir beim Künstler so selten über Geld reden. Hat, ja. hat auch ja, diese... Tun, ne? Das ist in anderen Ländern teils anders, ne? Also in Amerika hat, Amerika. hat auch so mit künstlerischer mhm. Ethik zu tun, inwieweit also. Wo Keine Kantinenmoral! <lacht> ähm... Okay. Also ich finde, <lacht> Künstler müssen auch immer ein kleines Geheimnis bleiben. Und du machst doch Witze, oder? Ja, du es doch gerade oder? Ich muss mich leider verabschieden bis 20 Uhr. Oh, schade! Genau. Das nächste okay. Mal mache habe ich äh, Open End, aber heute leider nicht. Mhm. Tschüss. Okay.